Sarah und Dominik freuen sich auf ihren Urlaub in Europa. Alles ist gepackt. Nur, wo ist der Reisepass? Hier ist er nicht. Und hier auch nicht. Und hier auch nicht. Muss jetzt der Urlaub ausfallen? Aber halt! Dank der EU braucht man ja keinen Reisepass in Europa. Dann kann die Reise losgehen.